Theater! Endlich! Ein oh, Endlich wieder! Geht es endlich los? Ah. Warum sagen eigentlich ich Mäusebär zu dir? die ja, Mäusebär, den habe ich alle, den er mal schon erklärt. Ach, ich habe ja sowas ähnlich wie, wie eine karikative Schlag, -Ader. Ich glaube, das ja. Ach, ich Um ihr Gleichgewicht zu verbessern, sollten Sie dringend wieder die Morgenexerzitien. Ada, ich bin ja so begabt. <lacht> Wenn die Herrschaften gestatten, würde ich die Wiege kurz sauber machen. Ihr macht aber gut, die ist schon so sauber, die siehst du ja. <lacht> ja Mensch, Ach, ich bin wieder dran. So, wie ihr seht, meine lieben Damen und Herren, Elektra ist wieder fleißig dabei bei den Proben. Und bald stehen wir hier auf der Bühne und Sie sitzen im Saal. Bis bald. Ja, Schaut mal, stopp mal, da liegt schon wieder einer ganz schön an. Das ist der Einzige, der ohne Textbuch geht. Ah ja, okay. Kann man okay die, kann man. <lacht> Wir werden mal die nächsten Seiten aufschlagen, weil ich weiß, Ich meine, wenn ich denke, da hinten steige, keine drei Sätze auch ohne Buch. Ja, genau. Ja, genau. genau. Reni hat das vorgegeben. Komm, also meine Leute, bald geht es wieder los. Verlasst euch drauf. Wir sind bei Happy. versteht und du nicht nudgelst. Ja, das wäre echt. Gut. Und könntest du vielleicht auch Elektra erwähnen? Ja. Ja. Ich weiß nicht, was die hier macht, ey. ob die hier filmt oder nicht filmt.